ja hi, und willkommen. Mein Name ist die Röp, und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z. Kacke, der Fernseher ist ein bisschen zu laut. Oh mein Gott. Ähm, ja, das sollte wieder der Anfang eines neuen eines neuen Parts sein. So und ja, ich würde sagen, wir machen da mal weiter mit Nebenquests quests und ja wir haben ja noch die quest mit C 18 und maron ich gebe das noch mal aufbau ich möchte mal gerne andere sachen bekommen, außer immer diese geheimnisse von erwachsene Zepke, oder also was. nein ich will eine weiße katze Maron, sei doch bitte nicht so wählerisch. Hey kriegen was ist denn hier los familienprobleme das kenne ich nicht hey son Goku, die kleine Maron ist total aufgelöst weil ihr lieblingsstoff der ein riesiges loch hat ich habe so lange Schildkröte versucht, ihr Plüschtier zu reparieren, kann ich ihr einen Ersatz geben, aber das war keine gute Idee. Naja, es ist ja auch ihr Lieblingsspielzeug. Ich bin mit meinen Lateinen am Ende. Wir haben einfach kein weißes Katzenplüschtier, das wir ihr geben könnten. Sag mal, könntest du lieber so lieb sein und um dir ein Katzenstofftier besorgen? Ein Katzenstofftier? Ja. Der knuffige Meister Quitte. Oh Gott, ich sehe wohin das wird. ein Problem, ich war zwar kein Stofftier-Experte, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Songoku. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Das klar, dauert nicht lang. Warte, Songoku nur, damit wir uns richtig verstehen. Das plüschte muss weiß sein. Ja, verstanden, weiß. Mal sehen. Egal ob groß, klein, dick oder dünn, solange sie weiß ist, wird sie ihr gefallen. Eine weiß ja. Wo finde ich nur eine weiße Katze? Warte mal, wenn alles weiße irgendwie äh, ihr gefällt, warum? dieser Satz irgendwie ihr nicht gefallen hat soll das. aus dem Smaron glaube ich rassistisch. Oh, stimmt. Ich will keine schwarze Katzen, ich will nur weiße. Was so. Kralin, wie er du deine Tochter? Also, äh, tut mir leid, dass ich dich so habe. Könntest du mit mir kommen? legst du gerade ernsthaft vor, dass ich Ersatz für das Spielzeug eines kleinen Mädchens sein soll? Ja, komm schon, Meister Krit. Du willst Klin und 18 einen riesen Gefallen tun? Ich werde kein Kinderspielzeug sein. Das tat auch gar nicht lang. Trotzdem lässt mich der Gedanke daran nicht weniger erschaudern. Ach, jetzt kommt schon, Meister könnte Sei doch nicht so egoistisch. Egoistisch, du hast echt der. Die Antwort lautet nein ich verrate was zum goku meister quitter hat eine schwäche vor pflanzen namens Miao Minze. wenn du ihm welche bringst macht er alles was du willst wow, wirklich perfekt danke ja auf keinen fall dass ich mir die chance entgehen zu erleben wie meister quitter als spielzeit behandelt wird meister Quitta, wenn ich dir mehr minze besorge spielst du dann mit mauen was oh, ja ich äh, stehst auf mir oder ich kann dir welche bringen wenn du krillin und seine familie eine weile hilfst hm, jetzt, ja, du, jetzt hast du mich am Wickeln. Na schön, aber nur wenn du mir wirklich Miauminze bringst. In Ordnung? alles ist klar. Oh, das alte Fährknöll macht also doch alles für Miauminze. Schwer zu glauben, dass er wirklich eingewilligt hat. Ach ja, Son wegen der Miauminze. Die wächst überall im Süden der Insel. Wenn du die Augen offen hältst, müsstest du welche finden. Im Süden, das ist wahrscheinlich beim Kami aus. Naja, wo auch immer. Ich finde sie, äh, bin bald wieder da. Gut, dann besorgen wir mal kurz den Stoff für Meister Quitte. Das klingt irgendwie so wie so eine Droge aus dem Dragon Ball Universum. Halt, was bin ich hier? mal für eine Quest bin ich hier geraten Ich muss für eine rassistische Tochter irgendwie ein Plüschtier besorgen, aber dafür muss ich erstmal mal Drogen für eine für eine Katze auftreiben. Was ist da für eine Quest? was ja da wird voll casual voll normal und so ne? im gegensatz zu den anderen quests die ich in letzter zeit gemacht habe Oh nein ähm. oh, irgendwo da alles klar äh, da ich sind schon wieder in jeder ecke gegner wir sind übrigens auch so Berserker gegner wie im letzten part jetzt irgendwie weiß ich nicht ja genio Force ist da so also wie beim letzten mal mit äh, zellen und so. so okay ist gut also, folgt immer noch einer so. die, sind alle, die sind alle level 86 mann vor allem die gegner die sind alle level 55 das ist ja voll schwach so, ja, wo finde ich denn das jetzt? Die Gegner tun voll hoch, Level, ne? Ja, so voll Kacke, vor allem die bringen überhaupt nichts an Erfahrungspunkten. so also, schon wieder entdeckt von irgendwas, da Ich werde jetzt hier wieder voll lange rum haben bis ich das finde, Warte, ne? da war Da, wie er das ja verstehe zwar nicht aber ja ich muss die meister bringen und zum glück werde ich manchmal automatisch wieder zurück teleportiert irgendwo ne gut acht minuten weiß ich nicht geht doch noch was da quitte ich habe den stoff ich habe den stoff Oh, gut gemacht, so offenbar hast du was von dem richtig guten Zeug gepflückt. Oh, oh, oh. Okay, dann gehen wir mal lieber. Uns läuft die Zeit davon. Oh, ich hatte gehofft, dass du was vergisst. Na gut, bringt es hinter uns. Okay, also in zehn Minuten die Quest erledigt. Geht doch noch, glaube ich. Vielleicht steige ich auch ein bisschen. Ich weiß nicht, habe ich eigentlich keinen Bock. <lacht> ja, wenn ich so lange gesucht. Ne? Mal schauen. Hey Mama, guck mal, ich habe da ein weißes Kätzchen mitgebracht. Krass, ist aber ein großes Kätzchen. Denkt daran, Meister Quette, du bist ein Stoff, der also nicht sprechen, nur weil dich bewegen, okay? Dessen bin ich mir bewusst hat endlich aufgehört zu weinen, danke, Son Goku. Aha, ja, jetzt hast du uns echt geholfen. das ist eindeutig Meister könnte unglaublich, dass Son ihn dazu gebracht hat, mitzuspielen. Ha, Umf. Hey, nicht so wild, machen sonst bekommt dieses kätzchen auch noch ein Loch. Okay, Papa. Ich habe mir gedacht, vor ein paar Lacher wäre es gut, aber das ist noch viel, viel besser. Ich hoffe, Meister könnte hält das durch. Wenn das so weit geht, muss ich auch noch geflickt werden dann. Die Schildkröte flickt endlich. und Spielzeug und Meister Zeit als bücher scheint sich dem Ende zu zeigen Allerdings... Es ist auf jeden Fall ein Problem. Nein, das Kätzchen gefällt mir viel besser. Es ist doch wohl ein Witz. und mag Meister Ich meine, das neue Stoff, mehr als ihr altes. Ach so, das war ihr altes, okay. Sie schaut ihr altes nicht mal an. Und das nachdem ich mir die ganze Mühe gemacht habe, es zu flicken. Sangoku Girobe hilft mir jemand. Ich glaube, das neue Stoff ist genauso gut wie Maron. Man sieht sofort, dass es gar nicht mehr aufhören will, mit dir zu spielen. Wie konntest du neue Jirobi? Tja, war das du mir wirklich? leid, aber ich muss das Kätzchen jetzt zurückgeben. Ich bringe es irgendwann noch mal vorbei. Aber heute muss es nach Hause. Okay, du versprichst es wieder vorbeikommt? ja, natürlich versprochen. Okay, tschüss, Kätzchen, lass dich mal wieder blicken. Okay, wir haben jetzt auf der Welt könnten mich nicht dazu bringen, das noch mal zu machen. Ja, darauf warten wir noch mal. Ja, warte mal. Gut. Danke, das ist uns wirklich viel bedeutet. Ja, ich glaube, Meister Quitter hat nicht weniger Spaß als Maron. Bist du folgt? Oh, mal drücken, mein Schweif bringt mich um. Wow, Mann, ich werde den Anblick nicht vergessen, wie man Meister Quitter als Spielzeug benutzt hat. Schön. Okay. aber die Quest erledigt. Gut gemacht, gut gemacht, Team. So, das Spiel hätte mir jetzt auch nicht irgendwie eine Benachrichtigung geben können, dass hier irgendwas ist. Ne, guck mal, wer da ist. Und ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum ich diese Mission hier habe, ne? Und ich Trunks dafür brauche. Ich bin sogar äh, schon in Links Capsule Corporation reingegangen. Aber ja, irgendwie ist da nie was passiert, wenn ich da wohl Bulbar habe. Und jetzt sehe ich hier, dass der hier wartet. Was zum teufel soll hat ich habe eine eigene zeitmaschine gebaut und chance ist der zukunft zurückgeholt ähm, freut mich äh, dich wieder zu sehen du hast mich ziemlich kommentarlos aus -ja gebracht brauchst du bei etwas meiner hilfe nicht wirklich Ich wollte ich nur sehen was wieso die aufregung du bist vielleicht aus der zukunft aber du bist trotzdem noch mein sohn aber wenn du mich nur sehen willst hättest du hast auch in meiner zeit gekonnt was du da? Dir gefällt doch hier, oder? Ich habe eine Menge Aufwand get äh, betrieben, um dich herzuholen zu und du kannst dich zumindest bei deiner Mutter bedanken. Ich weiß nicht, ob ich gerade wirklich Dank sagen will. <lacht> nun Du bist jetzt hier, also entspannt ich Wir haben uns eine Menge zu erzählen. Okay. Komm, na los, komm rein. du jetzt als Trunks äh, als Trunks der Zukunft spielen? Trunks aus der Zukunft, bitte. Ah, okay, ich nehme an, jetzt kann ich diese Mission machen. Mit ist wahrscheinlich der 50 oder so 45. Unglaublich unterlevelt dreck. Er ja, ist ein bisschen doof. Jetzt ey. super. Na gut. Da äh, so, habe ich noch einen Charakter, den ich hochziehen muss. Äh, erstmal mal wieder alles hier lernen. Okay, ich glaube Trunks hat man nur einmal während der Story gespielt. Nee, im Kampf gegen Mecha Freezer. Der Kampf zwischen Buff Trunks und Cell wurde ja ausgelassen. Also ja, stehe ich nicht. Ja, 60 dauert alles nur so lange. Versuchen wir mal direkt die Quest zu machen, mit wir ja, machen können 50. Ähm. Hey Buddy, alles ja, war, jetzt wirst du stark genug sein, um gegen Boo anzutreten. Ja, genau. Was mein Schwert, <lacht> Was soll hat Egal. Jetzt müssen wir eine Mission machen, die Voraussetzung Level 50 ist. Das wird ein Spaß. Ich wünsche, man könnte irgendwie ein Charakter immer nur hochleveln, weil die ganze Zeit, während ich versuche, meine Charaktere hochzuleveln, die holen überhaupt nicht auf. zum habe ich schon die ganze Zeit nicht in meiner Gruppe, Und ne? der ist immer noch irgendwie vier, fünf Level höher als zum Goku. Ich krieg die einfach nicht hochgezogen, ja? So, Hi, Mom. Was ist für eine Mission? Ach, äh, Mutter? Hm? Was gibt's denn? ja ich bin doch nicht wirklich wegen hilfe ja eigentlich hat meine mutter in der zukunft mich gebeten etwas für sie mitzubringen vielleicht kann meine mutter in der gegenwart mir dabei helfen es zu finden ein sammer wächter ja, ich wollte dich etwas fragen super was auch immer es ist ich mache äh, wirklich ich habe noch gar nichts gefragt hey ich schlage meine sohn nicht aus also los frag ruhig äh, so ist sie alt, meine Mutter. Also ich würde gerne sagen für eine Pflanze mitnehmen, die in meiner Zeit ausgestorben ist. Meine Mutter, äh, du aus der Zukunft hat mich gebeten, sie mitzubringen. Sie will sie abbauen weil sie so nährstoffreich sind. Ach ja, um welche Pflanze geht es? Eine Magidemi. Eine Magidemi. Äh, die ist nicht leicht zu finden. Sogar in dieser Zeit ist sie schwierig zu finden. Sie wächst an einem besonderen Ort. Das habe ich befürchtet. Aber ich kann in meiner Datenbank herausfinden, wo. Moment. Oh, okay, danke. Der Standort der Magidemie wurde auf der Karte markiert. du sollst sie in diesem Wald finden können. Du weißt ja schon, dass du vorsichtig sein sollst, oder? Jawohl. Jawohl, meine Mutter. So, ähm, ja, äh, nördliches, was schon da nördliches Gebirgebereich. So, Glück habe ich hier eine Aufnahme immer, die mir hat immer, weil er alles immer so ein bisschen zeitverzögert angezeigt wird, ne? So kann ich dann eigentlich nicht verpassen. Also gut, wir mit einem unglaublich unterlevelten Trunks mal durch die Gegend cruisen und versuchen irgendwas zu reißen, irgendwas zu reißen und ja, wird nicht gut habe ich so Gefühl. Ciao, so und tension an sind sogar höher gelevelt. jetzt ist ein bisschen traurig. Und die ganzen Gegner, die herumfliegen, sind natürlich auch viel zu stark. Wenn ich in einen von den reinrenn, bin ich mehr oder weniger tot. Aber ich sag für einen namen oh Ich habe mich schon gewundert. Oh gott oh gott ich habe mich schon gewundert, weil den haben wir auch noch nicht als Medaille. Abzeichen, was auch immer sein auto kaputt gemacht er hat ja nichts dagegen da wird ein lustiges wiedersehen moment ist das c17 du bist trunks oder ja ich will fragen was du hier tust aber ich bin froh dass du da bist Hä? kämpfen wir ich will deine kräfte schon lange auf die probe stellen du willst gegen mich kämpfen sie sind zwei in der zeit sind zwei in dieser zeit auch grausame Killermaschinen? willst du denn damit sagen? Du kennst sie ja schon. So gott, da hat viel Schaden gemacht. Okay. Warte mal. Ich mache wenig Schaden, habe ich das so Gefühl. Die erstmal die Haare machen. das habe ich auch was gar nichts abgezogen. da mein gott die machen echt mehr schaden als ich da da gar nichts abgezogen dazu absorbieren Okay, ich hätte vielleicht ein bisschen Leveln soll mit Trunks vorher, wo ich die Mission angenommen habe ne? That feeling wenn tension an und schau so stärker sind als du. Ich glaube, wir haben Schuh ist sogar stärker als Trunks im Moment. Was oh. wird Schwert ausgeholt? Oh mein Gott, ich mache ja gar keinen Schaden. Kuhho. Okay, Daneben, oder auch nicht. Da nee, gibt's nicht, ey. Hm, komm mal her. so habe ich so viele sachen schon irgendwie auf maximum irgendwie future kick ja man hat er den angriff eigentlich eingesetzt das ist auch irgendwie so ein markenangriff von dem finde ich spaß da kann ich erinnern was der noch mal ist kommt die machen mit einem schlag mehr schaden als ich mit einer ganzen kombi ich drücke die ganze in die falschen tasten future kick So, also jetzt brauche ich aber eine Menge Erfahrungspunkte. Okay. Ich habe das nicht genug. Trunks. ein Level habe ich bekommen. Nicht über Trunks. Gleichfalls. Du bist viel stärker als früher. mein stärker als mein zukunft sich oh, äh, ja. Hm, entschuldige die spontane Herausforderung. wenn du hier bist, hast du meine Schwester und mich in der Zukunft schon zerstört, oder? Ich wollte deine Kraft mit eigenen Augen sehen. Oh, okay, ich dachte, du hältst dich zurück. Ich dachte, du hältst dich zumindest etwas zurück. Oh, naja, äh, entspann dich. Bei deiner Zukunft kann man es dir nicht verdenken. Aber das ist deine Zeit, nicht meine. Also geht das mich nichts an. Ja, vielleicht hast du recht. Die zeit die ich kenne, sind anders als du. Was machst du eigentlich hier genau? Ich bin Förster. Ich kümmere mich um Pflanzen und Tiere. Was? Ich habe mir nie vorstellen können, das zu tun. C16 schon, aber ich? bist du hier draußen alleine nicht bist du wirst du hier draußen nicht einsam und oh, das stellst du dir falsch vor ich wohne nicht allein du wohnst mit jemandem zusammen naja ich bin verheiratet war Oh, er ist überhaupt nicht wie 17 aus meiner zeit er ist wie eine andere person sobald verheiratet ich hätte wohl mir wohl keine sorgen machen müssen ich kann mir jetzt 17 schlecht verheiratet vorstellen ach stimmt was ist los ich bin ja um magie demin samen zu finden magie demin samen ja in der zukunft sind sie ausgestorben war warte einen moment Hä? hier das sind sie oder danke warum hast du sie extra für mich geholt für gewöhnliche personen ist das nicht gerade einfach zu finden Oh, verstehe also wenn du ja fertig bist musst du gehen ich habe noch zu tun der sich um einen wald kümmert also ich will es zu meiner zeit auch bald wieder so grün aber okay, ich muss gar nicht zurück zu wohl mal alles klar wird haben wir die 17 jetzt ne? hatte mir noch gefehlt in meiner sammlung Gut. und ja dann sehen wir uns ja Quest. hoffentlich bin ich damit schon ein bisschen wahl wahrscheinlich nicht so da hinten sehe ich ein paar hilfeschreie also komm, retten mir mal wer auch immer da schon wieder ist und ja wir wissen natürlich wer es ist und hallöchen du schon wieder bitte rette mich diese freaks sind einfach aus dem nichts aufgetaucht die schon wieder und angegriffene dorfbewohnerin jetzt kämpft ihr gegen mich gibt euer bestes ich war in der schrei oh! noch nicht mal ganz schnell fertig 78 das sind rosé pflanzen wenn tot voll auf die drauf geballert noch mal ganz schnell hier dann schwankt natürlich dabei damit ein bisschen hoch levelt und da war das ist dort ja gar nichts an erfahrungspunkte gegeben Jetzt bist du wieder in Sicherheit. Oh, vielen Dank. Ich dachte schon, das wäre es gewesen. Hey, Moment mal, bist du was schon geworden? Um, ja, ich bin es lange nicht gesehen. Um Himmels Willen, wie groß du geworden bist und auch noch so hübsch. <lacht> du wirst also immer noch angegriffen, was? Es nimmt einfach kein Ende. Warum bin ich eine Zielscheibe, wenn ich Essen dabei habe? Ich habe doch nur erstklassige Zutaten für eine leckere Mahlzeit dabei. Wahrscheinlich wirst du deshalb angegriffen. Sie dürften hinter deinen erstklassigen Zutaten sein die werden sie aber nicht mit ihren schmutzigen fingern bekommen ha, ich muss da mal los viel glück beim kochen halt du darfst doch nicht gehen ich muss ja noch für meine lebensrettung danken bitte nimm das und oh, wieder ein reales rezept was bist du ja auch ganz sicher natürlich bitte nimm das ruhig damit kannst du dir was leckeres kochen danke ich werde aber nicht derjenige sein der daraus was kocht wir sehen uns dann wir sehen uns davon gehe ich fest aus äh, okay das war relativ schnell zwei minuten okay ich glaube es gibt sogar noch eine quest direkt mit der in der war schleife so ähm, oh, langsam wird es echt ein bisschen weniger hier äh, südliches gebirge bei schon wieder ich bin doch schon hier sicher, ich muss dich noch mal retten. So, weil ich schneide einfach trotzdem. Was soll's? So, ungefähr fünf Minuten später schreit schon wieder jemand um Hilfe. Ich frage mich, wer das sein kann. Guck mal, hier ist voll viel Energie und das sind schon wieder wahrscheinlich genau die gleichen viecher ne? hi! Bitte rette mich! Diese Freaks sind einfach mitten aus nichts rausgeklaut. hast du gerade genau gesagt. Ey. Plötzlich angegriffene Dorfbewohnerin. der sagt auch das gleiche <lacht> oh, Was? Hm. er mich irgendwie am mad mad Mario sagt mal wie blöd bist du eigentlich denkt so ich habe mich schon mit genug Mist zu arbeiten ich als verkackter klempner ich habe so viele verkackte pflanzenmänner getötet gott wenn ich nur noch eine sehe. gott beschützte viecher <lacht> das Songorn wird voll aggressiv. Hi. Jetzt bist du wieder in Sicherheit. Na, danke. Du hast dich schon daran gewöhnt, oder? Ich wusste, dass du das wasser Songorn. Du hast mir schon wieder das Leben gerettet. Schön dich wieder zu sehen. Weißt du was? Ich glaube, ich muss jetzt das Handtuch werfen. Hm, das Handtuch werfen? Du ist mir doch immer, wenn ich angegriffen werde, oder? Dann schenke ich dir Zutaten und Rezepte. So werden meine Gerichte noch bekannter. Mit verstehe mich nicht falsch. Ich koche wirklich gerne, aber ich weiß auch, dass ich mein Wissen weitergeben muss. Man kann wohl behaupten, dass mir das dadurch gelungen ist, dass du mir hilfst, wenn ich angegriffen werde. Zumindest denke ich, dass oh, du bist wirklich Köchin mit ganzer Seele. Vielleicht sollte ich dankbar sein, dass ich so häufig angegriffen werde. Ja, du weißt, wie der Hase läuft. Hier sind deine Z äh, Zutaten und Rezepte. Danke viel Spaß damit, okay. Dies vor echt Persönlichkeit, so viel steht fest. Ship. Okay, das war die letzte Mission mit der, aber ne, glaube ich. Und Boom. Tension an, ja Wir finden trotzdem, wenn man auch voll viel Rezepte. Ich weiß gar nicht, wo ich die herkriege. Wir haben da irgendwie so 20 Rezepte oder so irgendwie so. Warte mal, wir sind doch ja gerade bei so Goku's Haus ne, in der Nähe. Wo wohne ich noch mal? Da unten. Oben. Gehen wir mal zu Songoku's Haus, ne? Ich habe wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich der irgendwie eine Quest erledigt habe, ein Rezept bekommen, ne? Ich weiß nicht, wie oft wir die gerettet haben. Fünfmal ungefähr, glaube ich. ja mal hier rein, ne? Und sage ich mal wie viel mir noch fehlen also letztes Mal ist da geguckt aber mir jedenfalls noch viele gefehlt ähm, nein nicht hier komplettes Menü hier guck mal wie viel mir noch fehlen kein rezepte wo gehe ich dir her weiß hat nicht keine Ahnung vielleicht muss ich die erst mal herstellen oder so ich weiß nicht aber ich weiß nicht wie man die kriegt ehrlich gesagt also vielleicht auch mal übrigens öfter machen status plus 20.000 tp und diese sachen sind übrigens permanent also wenn ich dann einmal kochen habe ich da immer mit jedem charakter also ja sollte ich vielleicht auch mal machen aber was soll's, gut wollte ich jetzt noch mal zeigen so wir sehen uns in der nächsten quest nächste quest müssen immer noch so ein spielen so hier was geht so sieht sehr unwichtig aus <lacht> Das ist nicht gut ich brauche hilfe wenn es nur einen helden wie den großen sei man gebe über den ich gerüchte gehört habe du du hast kein kleines mädchen gesehen oder äh, nein ich glaube nicht oh, was soll ich nur tun stimmt was nicht ich kann meine tochter ramu nicht finden ach das ist ja furchtbar in letzter zeit kursieren furchtbare gerüchte in der stadt die leute sagen dass im dorf seltsame grüne monster aufkreuzen und zwar echt viele Grüne Monster und zwar viele. Da meint er definitiv nicht Piccolo. Und sie stehen den Leuten ihre Pflanzen. Oh nein, ich werde eine dieser grünen kreaturen Hat meinen Ramu entführt. Hallo, ich die mal zurück. Seltsamer Gefahr. Noch mehr Pflanzenmänner verdreschen. Äh, wo könnte sie sein? Okay, ich kann dir bei der Suche nach meiner deiner Tochter helfen. Ich habe Tochter. Wirklich? Danke, vielen Dank. Also gut, ich suche hier weiter. ist du weiter südwestlich von ihr Südwestlich, klar, ich gehe da hin und suche nach ihr. Genau, da bin ich zu finden, pass auf. Verdammt, wäre er nur südwestlich gegangen, ne? So. Nun gehen wir mal da und retten, wer auch immer das sein soll. hat wahrscheinlich irgendwie dieser pflanzen mit einer Quest zu tun, die Songwan auch irgendwie Dutzende Male schon gemacht hat. Hey, da ist ein Auto heißt egal? muss niemanden finden. Hallo, das wichtig. Hi. Okay, das sollte genügen. Mach jetzt mal langsam. Dann sollte bald alles wieder normal sein. Ich habe habe ich weiß, wer ist. Das ist dieser einen Namekianer Junge aus der freezer saga ne Danke. Den wir mit song mal eine Quest gemacht haben. was wirklich stark. Ich bin beeindruckt allem wenn ich diese mission nicht gemacht hätte damals ne, dann hätte ich doch jetzt diese mission nicht machen können oder weil ich kann jetzt nicht irgendwie noch mal kleiner werden oder so mit geworden also wir hatten funktionieren können der name Kiana, ich dachte piccolo und ende werden die einzigen die noch auf der erde sind was warte du bist du bist du es moment necke ja ich bin Ha, lang nicht gesehen was was du hier auf der Erde? Bist du nicht mit den anderen zurück nach Neunam weg? Ach ja, dass ich habe die anderen gefragt, ob ich hier auf der Erde bleiben kann. Was wirklich? Also, ich brauche ja nicht nur Wasser zum Überleben, oder? Ich dachte, dass es auf einem Planeten wie diesen mehr zu essen gibt. Ach ja, stimmt, das ergibt Sinn. Ähm, wer bist du denn Ach, richtig? Du bist Ramo, oder? Ja, warum fragst du? Wusste ich es doch. Äh, Neckel, was dieses kleine Mädchen nicht entführt, oder? führt wie kommst du darauf nein diese person hat mir geholfen als ich mich verlaufen und mir weh getan habe ja ich habe für doch niemanden ja, natürlich nicht ich habe mich wirklich bemüht kontakt mit Erdlingen zu vermeiden warum das sie mich doch an hätten die meisten erdlinge nicht angst vor jemanden mit grüner haut und antennen allerdings zeigt piccolo ziemlich oft allerdings zeigt piccolo sich ziemlich oft in der öffentlichkeit also vielleicht nicht aber als ich sah, dass das Mädchen verletzt war, musste ich etwas tun. Du hast mir beigebracht, dass es richtig ist, Leuten in Not zu helfen. Ach ja, da erinnerst du dich daran, was? Ja. Also wir sollten die kleine Rambo lieber zu ihrem Vater zurückbringen. Er macht sich furchtbare Sorgen um sie. Bis dann Deine eine sichere Rückreise. Was? Ich will nicht ohne Necke zurück. Was? Aber ich... Nein, ohne Necke gehe ich nicht zurück. Sie scheint dich wirklich zu mögen. Du musst wohl mitkommen. Warum sollten Leute Angst haben? Es gibt so viele merkwürdige Gestalten in Dragon Ball. Also, ich verstehe. Wow. Ja, siehst du, er ist kein Monster. Hm. Also, ich bin dir dankbar, dass du meine Tochter aufgepasst hast, aber ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Papa, du vertraust. Necke nicht. Das ist nicht süß. Es sind nur auch viele andere seltsamer grüne Leute unterwegs. Also. Ich spüre okay, Ich sollte mich in der Nähe vom Dorf umsehen. Warte. Was ist so schon Warte ja, ich muss da was etwas prüfen. sie sich besser um, es könnte etwas in der Nähe sein. Okay, machen das noch. So. Na, Kampf auf der großen bocke Den den denn denn den denn denn denn denn den den denn denn den den den die sind unter der brücke oder da habe ich nicht schon wieder verpasst hi ja, ja das waren also die jetzt haben die leute von denen er gerät hat es sind zu viele seit für den ärger doch verantwortlich nicht wahr das ist nicht so als ihr Necki die schuld zuschiebt ich mache es dem jetzt ein ende ich bin viel zu stark für diese quest geht mir aus dem weg mein gott wo das sollte alles sein ich sollte lieber zurück zum dorf Hä? ja Hör auf das nicht zu dass ihr den leuten ihr weh tut so Songwagen. Weg da. Oh, das hat sie nicht getötet. Schade. Und du. Du auch. Okay. Das macht echt so wenig schaden so, so geht es doch viel besser jetzt seid ihr alle sicher danke schon es tut mir so leid was wo wir an dir gezweifelt haben hast du uns trotzdem beschützt irgendwie sieht nette so aus als wäre der irgendwie voll high mit seinen seiten seinen weiten pupillen irgendwie oder Bildschirm hat mir halt ein wie können wir dir jemals danken ja. oh, ich habe doch nur das richtige getan auf diesem planeten hilft man sich gegenseitig aus der klemme ich war es, geworden ha so ist es danke du bist nicht nur tapfer sondern hast sogar ein großes herz Ach nein so toll bin ich gar nicht weißt du wenn du kein hause hast kannst du auch gern bei uns bleiben Lecke. was meinst du äh? was dein leben aus gesetzt um uns zu beschützen du bist jetzt einer von uns ich Bin einer von euch, aber ich sehe euch gar nicht ähnlich. Ich will allen nur Ärger machen. Wir können dich nicht im Stich lassen. Lasst dir helfen? Es wäre für uns das Richtige, das zu tun. Wir wollen dir wirklich gerne helfen. Ja, necke, du sollst bei uns einziehen. <lacht> ich äh, war schon etwas einsam, also könnte ich schon bei euch wohnen. Danke, Hora, Necke wird bei uns wohnen. Ha, ist das nicht toll, Ramu? Schön für dich, Necke. Ja, dann haben wir die ersten Menschen namibia einer Beziehung gebaut. Wahrscheinlich ne? Wir sind dir auch dankbar? Auch ich habe gar nicht viel getan. Ich bin froh, dass es allen gut geht. Schulde dir auch was, Songoran. Ach nein, tust du nicht. Du hast alles richtig gemacht. Tu mir einen Gefallen und genieße deine Zeit hier. Okay, du bist ein echt guter Freund, Songoran. Alles klar schon wieder eine mission erledigt werden jetzt ein level abbekommen wir sind alle noch im gleichen level gott langsam wird die anzahl an quests weniger finde ich gut das heißt wir sind fast fertig mit dem projekt so wie das ausschaut. außer es kommt noch wieder so ein haufen quest danach okay fürs erste aber schnitt so und weiter geht es war jetzt ein bisschen gruselig so ein tigermann ist gerade mir vorbeigelaufen direkt von der kamera war soll gruselig ja, neue Mission mit der alten Schachtel. Ja, zeit mal. Hey, was soll du, Baba? Also, willst du diesmal Son Goku? Ich will noch mal gegen einen profikämpfer aus dem Jenseits kämpfen. Immer so ein Wunsch aus im Himmel. Was? Na klar, ich werde nie gestillt. Weißt du, es gibt nicht mehr viele Leute, mit denen du kämpfen kannst. Vielleicht sollst du langsam mal Schluss machen. Anscheinend nicht, weil es gibt doch reines Paar. Es gibt immer noch was. Ja, ne? Ich will unbedingt gegen jemanden Starken aus dem Negendanz kämpfen. Es gibt nicht mehr viele Leute, mit denen du kämpfen kannst. Vielleicht solltest du mal langsam... Schütten. Ich habe so gerade gesagt. Was? Auf keinen Fall. Na ja, schön, hast du jemanden bestimmt im Auge. Hm, lass mich mal überlegen. Ja. Wie ja, war mit Bo? Boo? Ja, der kleine super starke ich habe einmal um die wiedergeburt von bu gebeten aber da bisher noch nichts passiert ist, dachte ich ich könnte ja noch mal gegen den kleinen bu kämpfen ich habe wirklich keine ahnung was du da in deinem kopf vorgeht na schön ich werde mit reden danke er hat ja nur hat universum von der weile erledigt ne? also, also was sagen wir was gibt's neues Tja, leider was er ja, gestattet es. was zur Opfer, mich doch nicht so Setzt dich bitte mal in meine Lage, ja, komm schon. Alles wird gut. Wo finde ich, Bo? also hier kannst du auf jeden Fall nicht gegen ihn kämpfen? Da wirst du erstaunlichweise im Land des Chaos gegen ihn kämpfen. Es bereits alles arrangiert. Du sollst dich also auf den Weg machen. Ah, verstanden, noch mal vielen Dank. War aber Okay, ich bin noch weg. Genau bleibt einfach das wie ich wieder wird. was einmal das gesamte Universum beinahe erledigt hat. warum denn nicht? Na ja gut. Hat er auch wieder seine ganzen Boss-Moves oder so drauf. Der wird ja wohl nicht mehr so stark gewesen sein, ne? Wie? Der wird ja wohl nicht mehr so stark sein wie damals, ne? Also auf meinem Level. da kommen wie geht's? Ja, von dem fehlt mir auch noch die Dinge, merke ich gerade. Oh, lang nicht gesehen wurde, bis offensichtlich breite für ich bin es nämlich okay. Oh Gott, ja, übrigens den Trainingsraum von C21 mal hochgelevelt wieder auf Maximum. Warte weiß und schwarz mit die ich einfach im Laden kaufen kann. Das nicht, wenn mich irgendwie verwirrt die so einfach nur besorgen kann. Oh Gott! Ey, nein, nicht anfassen! oder Oh, so. oh da ich gar nicht. eigentlich doch einfach Ja, auch schon ein paar neue Angriffe. Limit Breaker kam ja mehr. ja wenn ich mal damit treffen will, ne? du ja ich dachte irgendwie wenn ich c 21 trainingsraum voll hoch level dass ich von der irgendwie den sie die medaille bekomme aber anscheinend nicht weil ja, die fehlt mir auch noch ich nehme an weil man kann ja auch gucken irgendwie welche medaillen man miteinander so kombinieren kann in so ein brett ne? möchte man nebeneinander packen kann um einen Bonus zu bekommen und einige deuten irgendwie so darauf hin dass sie 21 auch ein dieser medaillen ist also die fehlt mir noch die 17 haben wir erledigt und dann fehlen wir noch zwei ich nehme jetzt mal ein Kitbu, ne? kriegen wir vielleicht noch und dann fehlt mir immer noch eine Araleine nehme ich jetzt mal an weil von der gibt es auch noch eine mission da müssten wir eigentlich alle zusammen haben noch mal ja ultimative denke da kommt ja bekannt vor buch oh gott da war eine menge erfahrung stufe 90 schwank ist level 51 gut oh, ist besser als gegen nicht anzutreten wo kann es kaum erwarten nach deiner wiedergeburt gegen dich zu kämpfen klingt das so du auch spaß okay bis später einfach so genau ich bezweifle hat eine konversation zwischen den beiden so ausgefallen wäre man hoffentlich wird bald wieder geboren so wird groß und stark Oh, ich krieg gar keine von dem so wer noch drei okay von kit keine medaille schade so dann jetzt kann ich die mission machen alles klar so dann machen wir im nächsten part sie sind alle im westlichen bereich alles klar gut dann na bis gleich ich habe die serie So, da hat sich jemand verlaufen. Na, ich mir noch mal kurz aus, ne? Löcher, na. Schon an. Ja, wie geht's denn so? zum Goku direktor Wer bist du denn? Äh, sie erkennt, erkennt er sofort wieder, ne? Hey, du bist es hm, Wer bist du denn? Kennst du mich? Äh, ja, ja, ich kenne ich Habe ich getroffen, dass ich noch ein Kind war. Du hast mir wirklich geholfen, als die Red Ribbon mir meine Dragon Balls stehen wollte ach ja echt man das ist so lange her damals hatte ich es echt eile und ich habe vergessen mich vorzustellen ich bin goko schön dich kennenzulernen ich bin alle und das ist gadjan super starker zeitbock aralechan und unersättliche enge also was machst du denn so weit hier draußen ähm, wir sind zu weit gewandert fährt ihr wieder nach hause und um euch zu verlaufen ähm, in welcher richtung liegt pinguin außen? Moment, Meisters, ihr habt euch schon verlaufen? Hm, ich habe ich verlaufen. Weißt du, wo Pinguin außen liegt? Eine Ahnung. Warum nicht? Jetzt geht's los. Ja, du hast ein Mondgesicht. Ah, ich denke ich könnte euch dorthin bringen. Hurra. Also, was machst du so gespannt? So gespannt am ah, Moment. Ich weiß nicht mehr, wo er Dorf liegt. Oh nein, oh nein. Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Ich frage, was er Baba war, war. Laberin Baba ist sie stark auf gewisse Weise schon. Sie ist eine folgte, kluge alte Dame, die uns ganz bestimmt sagen kann, wo euer doch liegt. Ja, dann besuchen wir was Laberin Baba. Ein Moment, vielleicht kann ich rausfinden, wo sie steckt. Wir wurden ja Wunden. Ich teleportieren. Also halte dich fest. Okay, okay. Sie nicht auch noch hier? Nee, nee, Quatsch, wir sind gar nicht hier. Die war im Weltturniergebiet. Wahrscheinlich ist jetzt vollkommen woanders. Ne, pass auf. Vom blauen Kiel gegen der Gegner haben eine niedrigere Stufe als zu. Das wusste ich nicht. Danke. dass du mir das jetzt sagst So gegen Ende des Spiels, wo jetzt nicht mehr so viel zu erledigen gibt. Da ne? oh, liegt was im Wasser. Da ist ein Dragon Ball im Wasser. Bist du Walabrenn Baba? Du hast ein lustiges Gesicht. <lacht> was hat das zu bedeuten, Son Goku? Wer sind diese unfältigen kleinen pa äh, Plagegeister? Oh, das kleine Mädchen heißt Aralee. Sie ist schon, sie hat sich verlaufen und muss wieder zurück nach Hause finden. Kannst du uns sagen, wo das ist? Ja, es nennt sich Pinguin außen. was denkst du, was das hier ist? Ein Kindergarten? kommt schon, mal, Sarin, baba nimm dir ein Herz. Hm, wenn ihr meine Hilfe wollt, kostet euch das was. Oh, ich habe kein Geld, aber ich besorge dir ein paar Edelsteine. Das würde gehen, oder? Mal sehen, dann hol die Edelsteine. Ja, ich mache mich mal auf der Suche. reiner Gunner Kristall. Ich hoffe, ich habe die Sachen alle schon. Ja, sonst wird das richtig nervig. Alles klar, gut. Wieso war schon erledigt? Ich habe die Sachen, die du brauchst. War im Oh, das sind auf jeden Fall ziemlich schöne Edelsteine uns helfen pinguin zu finden nun gut ich helfe euch so gespannt so gespannt pinguin pinguin pinguinhausen so cool und das ist gefunden super ist klar jetzt müssen wir äh, schlagklar sein hm, wenn das alles war dann geht los da los geht klar, danke wasagen baba Okay, Arale, seid ihr bereit, zurück nach Pinguin außen zu gehen? Oh, da war schon. Ey, ein bisschen mehr erwartet für dieses Cameo und ja. Für die, die es nicht wissen, Arale ist von eine andere Serie von Akira toyama der Erfinder von Dragon Ball. Und äh, ja, ja, ist Dr. Slump und ich glaub, ist die Serie. Ich glaube, die Serie ist älter als Dragon Ball, oder weiß ich gar nicht. Irgendwann zwischendurch hat er gemacht, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht. Die haben mal irgendwie den Charakter hier reingepackt dafür, ne? Weil halt Akira Toriyama, ne? Das ist eine merkwürdige Serie. Die ist ein Roboter. Die können irgendwie mit einschlag irgendwie die Erde spalten. Die ist glaube ich stärker als Beerus. Keine ja, die kamen Dragon war super auch mal vor. Also ja, mir ist die Serie ein bisschen zu merkwürdig. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauern wird das kleine Mädchen zurück nach pinguin zu bringen. No, Entschuldigung. Oh, hey. Dr. Schlafnutzer, Zembei. Wir haben die... Und aber schon wieder. <lacht> die haben den nicht auf... Übersetzt, wie der heißt, Dr. Slump. Und da hieß er so in Deutschen, ich weiß ja gar nicht. Ich habe ein paar Folgen damals gesehen und ich weiß, dass in Dragon Ball einmal kurz Son Goku in Pinguinhausen war. Und ich weiß auch in einer Dr. slump Folge hat man gesehen, wie Son Goku da aufgetaucht ist. Also, das war ein interessantes Cameo. Ähm, du hast nicht so wirklich ein paar lebhafte kleine Kinder hier gesehen oder lebhafte Kinder? Moment mal, meinst du, alle und die anderen? Ja, sind sie hier? Nein, sind sie weiter im Pinguinhausen? Was? Boah, was war das Geschrei? Ist alles in Ordnung? Tut mir leid, ich bin nur ein bisschen durcheinander. Ich bin aufgebrochen, um Aralee zu suchen, aber dann hat mein Flugzeug eine Fehlfunktion. Außerdem war ich so damit beschäftigt, sie zu finden, dass ich nicht mehr wusste, wo ich bin. Äh, jetzt habe ich mich mal laufen. wenn mal, wenn du nach RLE suchst, heißt dass du bist aus Pinguinhausen? Du kennst Pinguinhausen? Ja, ich bin gerade von dort zurückgekommen. Ja, du bist gerade von dort zurückgekommen. Also, da ich jetzt weiß, wie man nach Pinguinhausen kommt, soll ich dich hinbringen? Ja, bitte, vielen, vielen Dank. Du musst ja richtig in Schwierigkeiten gesteckt haben, wenn du so reagierst. Aber wie sollen wir dorthin kommen? Du scheinst kein Flugzeug oder ein anderes Transportmittel zu haben. Ich benutze einfach Teleportation oder zumindest würde ich das, wenn ich alle ski spielen könnte. Na gut, dann muss ich dich wohl einfach dorthin fliegen. Oh. Hä, fliegen, du kannst fliegen, ja. Aber wenn du runterfällst, stirbst du wahrscheinlich. Also halte ich gut fest. Moment mal, sterben okay, los geht's. Das ist ja ein bisschen schnell. Ich fall noch runter nehmen wir noch mal einen Gang zu. Seinbei Norimaka kommt endlich wieder nach pinguin aber diese Tortur scheint ihn echt geschafft zu haben. nach von denen haben wir auch noch. Okay, dann sind dann glaube ich alle, ne? Okay, äh, ich glaube, damit haben wir alle Seelenabzeichen, ne? Okay, gibt es die 21 nicht als Dingens oder Kitbo. Gut, dann haben wir alle abzeichen die werden wir jetzt noch verteilen was ist ja höchster wert keine ahnung z krieger ehrlich äh, z krieger training mechanik ich brauche nichts davon ehrlich gesagt boot aus pinguin halb maschine vollkommen v deswegen habe ich gedacht das wäre c 21 äh, was bist du abenteuer abenteuer brauche ich noch eine menge so ja äh, boom kriege ich leider nicht auf maximum hat mich ein bisschen ankotzt aber erholungsgegenstände plus 100 prozent brauche ich nicht wirklich also da du wahrscheinlich entwicklung ne? Ja, entwicklung möchte ich eigentlich auch nicht kochen wo um kochen kannst du machen habe ich noch fehlt mir auch voll viel noch also ich kriege ja voll viele sachen nicht auf maximum also das stört mich ein bisschen keine ahnung wo ich alle reinpacke. aber ich werde schon über finden egal gut dann haben wir schon mal alle sehen abzeichen das ist doch auch was. Ne? und Questmäßig fehlt uns auch nur noch zwei sachen kriegen auch noch in dem Part hier glaube ich geregelt mit der Part ein ganz klein bisschen länger aber dann haben wir sie wenigstens alle und ja oh ja dann manchmal ich Schnitt so weiter es mit dieser Quest hier die nur Level 50 Anforderungen hat und so ja ignoriert die ganzen Symbole unter den Gesichtern von den Charakteren hier sind alle entstanden weil ich ein bisschen am kochen war ich habe mein kochen community board auf äh, dinge gemacht auf maximum 10 damit die effekte größer sind und besser und länger anhalten und so und ja ähm, diese ganzen effekte sind permanent habe ich festgestellt und ja ich muss noch nicht mal bestimmte charaktere im team haben damit das aktiv bleibt und ja das ist ein bisschen krass und ja habe ich natürlich so lange ausgenutzt wie ich noch klamotten zum kochen hatte und ja sind ein bisschen stärker dadurch geworden und jetzt machen wir uns auf zu dieser quest hier Bin raus was wohl bedrückt und dann aber auch für trunks die mission erledigt ich will ja wirklich gerne gehen aber ich kann nicht was ist los oh, Trunks. einige leute treffen sich im kamer aus mir ist etwas dazwischen gekommen ich schaffe es nicht ich verstehe deswegen bist du also bedrückt, was wäre toll gewesen, als treffen und die Geschichten auszutauschen. Ja, klingt nach Spaß. Klingt wie totale Zeitverschwendung. Vater, wenn du Zeit hast über die Vergangenheit zu reden, hast du auch Zeit zu trainieren. Ja, Wer mal Typisch wie da kein Sinn für Nostalgie. Hey, du meinst doch, du hättest Interesse, dann sollst du zum Kami ausgehen. Ich? Ja, warum denn nicht? Boom die sünden des vaters okay oh, er fährt jetzt was vegeta es angestellt hat Weißt du, es wäre nett mit allen das könnte ich glaube ich gehen das soll ich doch gern viel spaß danke vielleicht können wir die anderen mehr über mein vater aus dieser zeit erzählen tranks macht sich auf dem weg zum Kami aus alles klar nicht gut aber schon direkt dahin teleportiert werden hm. Geschenke sind limitiert. Nur mit besonderen Mitteln erhältlich. schlüssel Schlüsselgegenstände. setzt sie mit Bedacht ein. Irgendwie nicht. Ich hole mir die Dragon und wünsche mir irgendwie göttlicher lesendes Wasser und so. Tut alle Werte so um vier Höhen, tut die Freundschaft so um 20 Höhen. Jetzt, ich krieg fünf Stück davon. Das ist voll überpowered. Also brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Hey Leute. Oh, das ist Trunks. Wo ist mal ich bin stattdessen gekommen, weil sie meinte, es gäbe etwas zu tun. Keine Sorge, Frank. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Perfekt, ohne Frauen können wir einen richtigen Herrenabend machen und über Männersachen reden. Ja, Männers. So wie Strecken oder. ha. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Was? Ja, im Show, du warst in Gegenwart von Frauen wirklich mal schüchtern oi, oi. Wow, wow, wow. Die Geschichte ist tabu, Leute. Ist eine Menge Blut, Schweiß und Tränen gekostet darüber hinwegzukommen. Mittlerweile bin ich ein vollkommen anderer, ganz genau. Ihr am ist der Beste, hm, Aber du hast dich mit Bulma nicht sofort verstanden, nachdem ihr euch kennengelernt habt. Nicht super, sofort super verstanden, nachdem ihr euch kennengelernt habt. Nun, ich war ja auch super entschlossen. Also, so habe ich Mut die stein gefunden und ihn zurückgebracht damals warst du ziemlich gemein Krillin. du hast mich richtig reingelegt hey ich war nicht gemein ich war einfach ein bisschen nennen wir es opportunistischer Aha, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen dass du sowas machen würdest, es Krillin. ja Krillin war ein ganz schöner und ganz schöner arsch als kind irgendwie und so schweckt die gruppe noch die ganze nacht in erinnerung am nächsten morgen gerade als alle drauf und dran sind getrennt weg sehen fragt trunks nach vegeta einen tag später erst danach Was mein Vater hat, sowas furchtbares gemacht. Ja, das war ein echter Fiesling. Er hat uns hier auf der Erde und aufnahme ganz schön zugesetzt. Ja, und mich hat er sogar getötet. Mein Vater hat dich getötet. Also, eigentlich wurde dann schon von diesem pflanzmänner getötet, die Vegeta und seinem Partner mitgemacht hatten. Naja, nun so sieht's aus. Ich fasse es nicht. entspannt dich, Franz. ist lange her ganz genau ich hier nicht unbedingt einen gold gegen deinen alten herren Vegeta würde jetzt im traum nicht mehr drauf kommen die zu das, das schön. Du musst ja keine sorgen machen Trunks. das sagst du so leicht ist viel passiert aber wir sind alle ziemlich froh dass wir geht aber uns ist ernsthaft ja und er geht wäre ich nicht so annähernd so stark wie jetzt das freut mich das zu hören wieder. dank für all die geschichten leute ich sollte jetzt besser wieder zurück hier klar bis dann ja wie geht er würde nie wieder so was machen ne? außer wie Nabu oder voll böse geworden ist und so ne hm. oh, keine Ahnung wie geht das ja der Charakter mit dem besten charakter Development in der Serie irgendwie irgendwie schon ne oh, hi ich bin wieder da Mama Oh, ihr habt immer eine menge geredet was kinder hättest du spaß gehabt ja ich habe viel von den anderen gelernt ich habe sogar etwas über papa erfahren wo man denkt so oh gott ähm, hast du damals nicht angst vor papa nein überhaupt nicht wirklich Wow, ich kann auch nichts erschrecken oder naja dein vater ist nicht so kühl cool, wie er immer wirkt du bedeutest ihm viel findest du wirklich trunks vater macht dich breit ich werde dich trainieren was? Ich wusste, hat da noch kommt. Weil ich bevor ich bevor jetzt ich mir anders überlege. Okay. Warum läuft Vegeta eigentlich noch mit seiner cyborg saga Klamotte herum Alle laufen in ihre busager Klamotten rum und Vegeta läuft als einziger noch mit seiner Rüstung rum. Vegeta und Trunks springen in den Tränkenraum und legen los. Sie starren einander an. Hm, macht dich bereit macht euch bereit was danke ich bin jetzt ein bisschen übermächtig also, ja danke sind ein bisschen stärker ey. ich kämpfe hier voll einfach so im vergleich zu den ganzen... ich habe in den trainingsräumen hier ein gekämpft gemacht und die sind absolut unfair irgendwie gestaltet ey. du hast du musst gegen drei gegner kämpfen die hauen einen Spezialangriff anderen an du kannst wirklich gar nichts machen ey kannst du dich nicht aufladen du kannst du nicht verwandeln gar nicht ey. Ich verstehe immer noch nicht wie ich das geschafft habe das reicht erstmal danke vater das werden wir wiederholen was solange du hier bist werden wir so weiter trainieren muss stärker werden, wenn du vorst die welt in zukunft zu beschützen vater muss diejenige lernen besser zu werden auch wenn sie noch so gering ist danke weil er ja nicht dass irgendwie ein volk da halb gott irgendwie auftaucht und die zukunft ruiniert ne? ich werde mein bestes geben damit du stolz auf mich sein kannst vater du bist so schlecht darin deine gefühle auszudrücken hm. okay. damit dürfte jetzt nur noch eine quest übrig sein eine einzige das kommt jetzt wieder noch eine neue oder so nee, aber glaube ich nicht da ja, nur noch eine quest und da müssen wir Sengoku spielen alles klar gut dann machen wir die auch noch ein turnier noch anhängen nee? so die letzte quest die machen wir jetzt auch noch bulma irgendwann mit dem turnier glaube ich ne so will ein turnier richten oh, also wo ich muss dich mal was fragen oh, und kommt gleich zur sache was willst du diesmal ich habe ich gerade eine Art Turnier arbeiten du weißt schon so was wie ein, das, äh, das Kampfsportbild. Turnier, so. wie bitte ich soll das machen? Warum ja, ich habe vorhin mit Zongo und Schwanz gekämpft und ich muss schon sagen, die waren ziemlich stark. Also habe ich mir gedacht, dass es doch Spaß machen würde, wenn wir ein Turnier hätten, bei dem wir geht die anderen und ich richtig aufdrehen können. Hm, ich das jetzt mal aus Acht, dass du dich wahrscheinlich mehr darauf freust als die Kinder. Aber warum soll ich dir dabei helfen? Naja, du bist doch stinkreich oder ich dachte mir, dass das ganze geld irgendwie nützlich sein könnte Warum <lacht> oh, erstaunt du mich das jetzt nicht ey. also kannst du uns helfen wohl mal ja warum eigentlich nicht ihr kriegt ja allein überhaupt nichts auf die reihe ehrlich ja aber unter der bedingung du trägst deinen titel dein teil dazu bei indem du äh, mir bei den vorbereitungen selbst verstanden Okay. seit ein hier Alles klar, was genau soll ich tun? Also zuerst brauchen wir einen Ort, an dem wir kämpfen könnt. Tut mir noch einen Gefallen und finde heraus, ob wir nicht einfach die räder mieten können, okay? Wenn das klappt, dann schauen wir uns eine Menge Arbeit. Guter Punkt. Schauen wir das an. Aber ich werde nicht dahin teleportiert. Äh. Egal. das ist ein Dragon ball irgendwo. Nicht, dass ich ihn brauche, aber es ist gut, dass er da ist, ne? Ich glaube, wir nähern uns so langsam den Ende. Mir fehlen ehrlich gesagt nur zwei Trophäen für dieses Spiel. Also weiß ich nicht, ob die in Verbindung jetzt irgendwie mit, der sind beides versteckte Trophäen. Das heißt, ich kann nicht sehen. Also ich kann nicht sehen, wie man die freischaltet, was ich dafür machen muss und so. Aber wenn das irgendwie damit denkt alle Quests zu erledigen. Ich habe so das Gefühl, ich weiß, was eine Trophäe ist. Und zwar irgendwie das war mit dem Berserker-Gegner, was ich da schon letztes Mal erwähnt habe, irgendwie zusammenhängt, wenn ich die alle erledigt habe. Wahrscheinlich ist eine für alle Quests erledigen oder so. So, Son Goku, bist du das, Hey, lange nicht gesehen läuft es bei dir. Oh, der Ansage ist ein netter Typ. Ich werde ja lässt uns die Arena mieten. Ich muss dringend mit dir über etwas reden. Aha, und das wäre ich habe ein paar Freunde von mir möchten unser eigenes Turnier veranstalten. und Sagen wir uns klar, wir dafür die Arena benutzen können. Wow, das klingt super. Ja, da können wir das nicht zulassen. Ernsthaft? Wir sind für... Äh, Wird äh, sie für ein anderes Turnier da so benutzt? Nein, es ist nur, dass es sich dabei um ein durchaus ehrwürdige Arena handelt, die nur für das Kampfsportwerk der gebaut wurde. Es ist ausdrücklich verboten, sie für ein anderes Turnier zu benutzen. Auch man das ist natürlich blöd Was haben wir jetzt tun? Mit der Arena kann ich euch zwar nicht helfen, aber wenn ihr nichts dagegen hält, könnt ihr packende Kommentare liefern. Kommentare. Äh, klar, das wäre schon nicht schlecht. Danke, ich kann es gar nicht erwarten zu sehen, wie er wieder kämpft. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. ich gehe mal zurück zu Bäumer. Ja, da werden wir direkt <lacht> Ist klar. Da wird ein langer Part so über eine Stunde oder so, aber dann haben wir wenigstens alles erledigt, mein Gott. Gehen die die Seni aus? Dann verkauf ein paar Sachen. Toll, toll, super toll. Verstehe, wir können die Arena also nicht nutzen. Aber es muss doch einen anderen Ort geben, an dem wir kämpfen können. oder Hey, wie wär's mit der Zellarena? Ich glaube, wir haben eine große Wahl. Wir müssen wohl das Gebiet nehmen, in dem wir bei den Cell spielen gekämpft haben. Ah, ha, ich wusste es. Ich bin so gut für die Spiele. Es ist geräumig und weit entfernt von Häusern oder Leuten. Ich finde heraus, ob man, ob meine Firma das Land dort kaufen kann. Ist du ja sicher. Es klingt ziemlich teuer. Deswegen machst du dir jetzt Gedanken. Du wolltest doch, dass ich mit meinem Geld äh, in die Tat umsetze. Da du im Planeten schon so oft gerät hast, dass sie jetzt einfach als meine Art dir danke zu sagen, wow, du bist die beste war Ich rede aber nur von dem Land. Wenn du glaubst, ich bezahle auch noch für die Arena, die sowieso nur in die Luft sprengt, hast du dich geschnitten. Keine Sorge, das ist vollkommen in Ordnung. Gut, das dürfte eine Weile dauern. Also geh nach Hause und warte. Okay, ich gebe dir Bescheid, wenn alle Vorbereitungen getroffen sind. Klingt gut, man. Ich kann es kaum erwarten. So um, geht nach Hause so. Und einige Zeit später ruft Bömer an, um ihm mitzuteilen, dass alles bereit ist. Ha. Mein Verlangen wird befriedigt. <lacht> immer und immer weiter zu kämpfen. So Goku, der einfach nicht genug ist. Okay. Da kommen wahrscheinlich eine Menge Kämpfe jetzt? Ne? Hey, es ist was soweit. Na, jetzt mich nicht direkt dahin bringen können. Boah. Leute, stimmt die ultimative Quest noch? Ne? Wir müssen jetzt gegen jeden Charakter kämpfen, den es gibt gibt sowieso nicht viele Optionen wie Vegeta kommt wahrscheinlich ne ich nehme an Gotenks noch mal vielleicht Piccolo war es dann auch schon an aber den jetzt doch kämpfen nicht mehr Wer dann eigentlich ne wer will denn noch kommen ja Krillin Kann ich mir mein auto dahin fahren das ist nicht mein auto bei dragons war schon wieder voll falsch sehe ich gerade ich habe extra diesen führerschein gemacht also werde ich das jetzt auch machen Also werde ich auch hier benutzen ein auto Not, äh, mein Gott, da hinten die Dinger, die sind doch voll lebensgefährlich aus. Sie können einen irgendwie schneiden oder so. Äh, ja. endlich jetzt ist es, weil ich kann mich kaum noch im Zaun halten müssen. Die Arena Das näher immer näher und trainer wie Zuschauer erscheinen im Massen und sind alle da. Und das Turnier kann endlich beginnen. Das verspricht ein Rekord, fertig gestioniert zu werden. Also, wie sollen wir anfangen? Lass das einfach mir. Meine Damen und Herren, willkommen beim Capsule Corporation Turnier. Boy Bummer hat sich da echt reingehängt. Bei diesem Turnier bilden die Kämpfer tag teams aus zwei Personen. Was? Es gibt gar keine zwei Kämpfe? Da drängen zu guten kämpfen müssen äh, müssen wir tag teams bilden, damit es fair bleibt. Hast du ein Problem damit? <lacht> ich wenn sich Bumer für was entscheidet, kann sie niemand mehr umstimmen, nicht mal Vegeta. Okay, legen wir die Teams fest. Ähm, eigentlich ist das meine Aufgabe. Sie auch schon wollen das okay, okay. wird endlich. Ist es soweit, meine Damen und Herren? Die Ziehung ist beendet und die Teams stehen fest. Stellen wir sie vor als erstes äh, die Creme de Creme der Schildkrötenschule, schule Song Goku und Köln sie durch Köln. Ja, gewinnen wir das Ding danach. Erleben wir die Zwillingsschrecken höchstpersönlich. Lasst euch nicht vor ihrer Größe täuschen. Song guten und Trunks. Ja, die haben natürlich. Das ist doch überhaupt kein Zufall gewesen. Die haben es schon sich festgelegt am Anfang. Oh ja, wir ziehen direkt bis an die Spitze. Unser nächstes Team ist ein ist du das jedoch eine einzige Verbindung besitzt. son und Piccolo. Jetzt bin ich doch etwas nervös. Wenn du das Ding ja gewinnen willst, Songoan, musst du entspannt sein. Ich glaube da ist das stärkste Team im Moment. Okay. Und last but not least, die beiden Kämpfer. Vegeta und die schuh Wieso bist du überhaupt hier? Ich habe mir nicht äh, da schon viel zu lange als Außenstehende angesehen. Ich sollte ja den, ihr solltet ja nicht den großen Schuh vergessen. Verdammt, was habe ich getan, dass ich dich als Teamkollegen bekomme? Wie oh, geht und der Schuh sind im selben Team? Wo sie der schuh die anderen Zusammenstellungen geben, wenigstens einen Sinn. Das dürfte interessant werden. Irgendwie von und Piccolo sind irgendwie die stärksten. habe Ich so gefühl fangen wir direkt mit unserem ersten Kampf an. Song und Killing gegen Song guten und Trunks. Treten also direkt gegen euch an, ja ich schätze mal nicht, dass ihr euch zurückhalten wollt. Was ja los und warum wir fusionieren sofort am Anfang. Okay, sollten wir sie aufhalten? Nein, okay, fertig. Los aus Kalin. die schnappen wir uns. Übrigens, das kann ich auch. Das habt ja von mir abgeguckt. Man, wie könnte er sein? das hat er von mir abgeguckt was ich von radis abgeguckt da ist eine Frisur, mann noch mal okay, getroffen so die sind zehn level unter mir merkt gerade 15 sogar ja dürfte da so. und oh, du bist weg ja ich glaube das wird nicht mehr so schwierig hier mein Gott, hat wieder bitte Zwei Level dazu bekommen, glaube ich. Ach komm schon, wir haben verloren. Wir haben es geschafft, Klin. Ja. Songoku und Klin haben Songoku und Trunks mühelos dominiert. in den beiden anderen Teams scheint klar zu sein, dass Songoku und Piccolo gewinnen werden. Doch nach einer überraschenden Wendung holen sich Vegeta und am haben den Sieg. Wie das? Was ist nicht? Sie haben Songoku und Piccolo wirklich besiegt. Saubere Arbeit, am Schuh hm, Son Gohan's Technik war ziemlich dahin dahingeschlappt. Irgendwas stimmt nicht. Es ist soweit, Turnier-Fans. Der letzte Kampf der Caps Corporation steht bevor. Son Goku und Kali gegen wie geht's auch Er steckt ja richtig in Schwierigkeiten. Ich bin heute in Höchstform. ha schön zu sehen, dass du nicht, äh, richtig, dass du schon richtig heiß bist, am schuh hm, also, wie habt ihr es geschafft, Son gold und Piccolo zu besiegen? Vielleicht will ich mir das nur ein, aber es sah aus, also, als hätten Song plötzlich angefangen, wie ein Amateur ja. zu kämpfen. Frage mich nicht: dieser Schwachkopf von Songo am haben aufgehört zu kämpfen, wenn ich noch mit den Amerikanern beschäftigt war. <lacht> hey, ich habe songorn nur gesagt, dass ich ihm Tipps geben würde, wie er mit dem Frauen klar kommt. Danach war er nicht mehr bei der Sache. In mir steckt wohl doch ein Menschen äh, Meister Taktiker. <lacht> wir haben Schuh. ich kann nicht sagen, ob dieser Versager nicht zuverlässig oder vorhersehbar feige ist. Was ja. also, das legen wir im nächsten Kampf los. Ich glaube, ich habe eine Chance in Kriegen. Also sollte ich mich auf den Kampf mit ihnen konzentrieren. Hm, achte nicht auf diese Witzfiguren, Kakao. Dieser Kampf läuft zwischen dir und mir ganz genau. Wie geht Ich bin bereit, uns trennen. Welten super. Sei okay, das kann ich auch. Ja, sollst du sollst eigentlich gar keinen Schaden machen. müssen. Da! wirklich mal ab, wie Hier, ein Drachen in die Fresse! Boah, ich gar nicht. vielleicht eigentlich meine super schnelle Kiewellen. Genau, genau. Hey, das ist mein Move. Oh, linke liegt blend sie. Der bleibt noch betäubt, auch wenn ich den nicht los losgehe, alles klar. Ach, ja. Habe ich nicht verstanden, am Schuh gleich machen werden. Warum verschwindet er halt gedrückt? Ey. Ich verstehe ich, warum das die ganze Zeit immer so auf und zu klappt? Komm her, am Schuh? Am Schuh, bitte. Aber oh, gemacht, Kalin. Ja, schießt du da einen, einen Ball auf mich? Schießt meine 1000 Bälle auf dich. den Move? Finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Von schuh als er zum ersten Mal ein Dragon Ball eingesetzt wurde und Geisterball. Also ich glaube Deutsch ist einfach nur Kugelblitz und so ein lahm Namen irgendwie sieht ganz so aus wie ein Pikachu oder was? Ich bin benommen. So, komm her. Creme der la in der Schildkrötenschule. haben in gott level 100 erreicht Cool. was zur hölle sagt euch der ausdruck leute schon was im schu bei dem turnier dreht sich alles darum richtig gas zu geben das zählt nicht ich weigere mich das anzuerkennen verstehe es nicht falsch kackrott du hast nur gewonnen weil ich diesen esel in mein team hatte einem zweikampf würde ich dich vernichten ich weiß wer geht so, Kupadeklinge, als würdest du denken, die am Schuh ist ja auch ein Schwächling. Hm. Meine Güte, Peter, du musst nicht gleich so wütend werden. Am Schuh kann ich dafür, dass er schwach ist. Hey, ja, okay, das reicht, Leute. Hm. Wie meinst du das? Am Schuh, was machst du da? vergiss mich? Äh, ist irgendwie schwer zu erklären. <lacht> Was war ein abschluss die champions caps corporation sind kein geringer als zum und kre oh ja wir haben gewonnen irgendwie tut mir am schul leid aber trotzdem hat das turnier doch spaß gemacht oder auf jeden fall das war der hammer zum glückwunsch okay ja da kommt das noch was wahrscheinlich jetzt noch pass auf für alles, Bulma. was mir gesagt, das wäre für Songoten und Trunks, aber wenn hat so bestimmt mehr Spaß als sie was <lacht> wahrscheinlich werden auch unseren Spaß. Ja, wir sollen das irgendwann noch mal machen. Wäre keine schlechte Idee, das dich zu wiederholen. Ist ein gutes Training, genau. Ich verbringe so viel Zeit mit Lernen, da könnte ich mehr körperliche Betätigung vertragen. Hey, da müssen wir bald wieder ein Turnier veranstalten und das nächste wird noch größer und besser. Okay. So geht das enorme erfolgreiche Capsule Corporation-Turnier zum Abschluss. Und alle gehen nach Hause. Jedoch. Gibt es ein krieger der immer noch Schmerzen hat. Keine körperlichen, sondern emotionale. Lass mich in Ruhe, mir geht's gut. Wir haben schon. Mein Gott. Das war klasse, da liegt was. Oh, damit haben wir... Oh. Damit haben wir alle... West abgeschlossen. Ja, gut, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch das mit dem Berserker Gegnern. Da ja, kann man auch noch machen im nächsten Part. Aber gut, ich würde aber sagen, ich bedanke mich als schauen Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, jetzt lasst doch bitte ein Like, ein Abo ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.